und abgeholt zu werden. Abgeholt zu werden an einem Punkt, wo man eigentlich schon viele Jahre ist, aber dann vielleicht den Mut nicht hatte, diesen letzten Schritt zu gehen. Das, das Taufpilger in der Form, wie wir das gemacht haben, ist eine, eine Sache für eine Zielgruppe, die sich schon lange mit dieser Sache beschäftigt. Das heißt, wir stehen nicht irgendwo am Anfang, wo man vielleicht alles neu erlernen oder kennenlernen muss, sondern es fehlt eigentlich tatsächlich nur noch der letzte Schritt. Der letzte Schritt dahin zu sagen, ja, ich will das jetzt wirklich. Ich hatte bloß nicht den Mut bis hierher. vielleicht aufgrund meiner Sozialisierung, vielleicht bin ich in der DDR aufgewachsen und da spielte das vielleicht keine Rolle, haben mir bei den vielen Jahren schon viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass es davon noch viele Leute gibt, die es, die es gilt abzuholen, die nur darauf warten, diesen letzten Schritt zu machen.